Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N., -E ARD-Programmablauf kündigt, Schlager des Sommers, im Ersten an. Alle Jahre wieder, dürfen sich Schlagerfans auf die, Schlager des Sommers, freuen. In den vergangenen Jahren fand die Aufzeichnung der Show immer am Wasserschloss Klaffenbach statt, mit stets schönen Aufnahmen. Manchmal auch mit Wetterkapriolen, das gehört bei solchen Festivals wohl dazu. Nachdem am vergangenen Samstag erfolgreich die letztjährigen »Schlager des Sommers« vom MDR wiederholt wurden, kam die Frage auf, wird es auch 2021 die »Schlager des Sommers« geben? Der Programmablaufplan der ARD sagt, ja, wird es, und zwar am 14. August 2021 und zwar erstmals überhaupt im ersten, also als ARD-Samstagabendshow. Also doch kein neues Format. Wir Schlagerprofis haben natürlich genau hingesehen, was die ARD für den 14. August als Programm ankündigt, weil ja eigentlich ein neues Format angekündigt war. Und angesichts der letzten Show weiß man auch nicht, was hinter Schlager des Sommers steckt. Durchaus denkbar ist, dass es wieder heißt, Schlager des Sommers, ganz bald wird es wieder Töfte sein. Gast Helene Fischer was man dann von so einer oder so ähnlichen Ankündigung halten kann, weiß man ja. Selbstverständlich wird mal wieder nichts über die Show verraten. Lediglich der Titel. Schlager des Sommers, präsentiert von Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N., steht fest. Ansonsten heißt es, servicefreundlich, wie immer. Zu dieser Sendung sind derzeit leider noch keine weiteren Informationen vorhanden. Wir bleiben am Ball, wollten aber diese Neuigkeit über Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. schon mal gewohnt aktuell als erstes Schlagerportal präsentieren. Wir gehen davon aus, dass ein Programmpunkt sein könnte, dass Ross Anthony sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern dürfte.